Also ja, wir hatten heute eine Unterhaltung und zwar der Geburtsort bestimmt, ob ein Mensch, ein neugeborener Mensch, Deutscher ist oder nicht. Ich wollte es gar nicht so richtig glauben, ich habe nachgelesen, es gibt das sogenannte Geburtsortsprinzip und zwar, das verlinke ich euch, das könnt ihr euch dann selber durchlesen, nur einen Satz daraus. Wenn Ihr Kind in Deutschland geboren wird, ist es automatisch mit der Geburt Deutscher oder Deutscher, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind und so weiter. Und da kann man dann auf die Voraussetzungen gehen und dann gibt es da die entsprechenden Dinge zu beachten. Aber ich glaube, man kann es auch einfacher sich erklären lassen. Hören wir dazu Eberhard Kors und dann mache ich das Video aus. Nein, dort wo Sie geboren werden, das sind Sie doch. Mensch, wenn eine Katze Fischgeschäft Junge kriegt, sind doch keine Heringe. Also viel mehr gibt es da nicht zu sagen. Gut, ist eine einfache Logik, aber ich glaube, das gilt heutzutage nicht mehr ganz so. Das müssen wir uns wohl anders überlegen. Ich wünsche euch einen schönen Abend.